Stellt euch vor, ihr bekommt die Chance, eine Fläche so groß wie einen Sportplatz mitten in der Stadt zu gestalten. Ihr könntet dort mit vielen tollen Menschen gemeinsam in einem Haus wohnen. Ihr könntet eine Werkstatt einrichten, in der ihr Fahrräder repariert und Möbel baut. Ihr könntet einen Kindergarten mit viel Platz zum Spielen bauen. Ihr könntet einen Garten mit Gemüse und Obstbäumen anlegen. Ihr könntet ein Café für alle aufmachen. All dies kann möglich werden, auf dem Gelände einer ehemaligen Polizeiwache, mitten in Berlin. Hallo, wir sind die Initiative Rathausstern-Lichtenberg. Wir haben vor, ein 6.000 Quadratmeter Gelände in der Rathausstraße 12 in Berlin-Lichtenberg zu kaufen. Das Gelände gehört eigentlich der Stadt und eigentlich sollte das letztes Jahr verkauft werden zum Höchstgebot. Wir haben erreicht, dass es jetzt nach einem Konzeptverfahren verkauft wird und wir hoffen mit unserem Konzept das Gelände zu erhalten. Ja, in diesem Konzeptverfahren sollen vorwiegend soziale und kulturelle Faktoren eine Rolle spielen und wenn wir den Zuschlag bekommen sollten, dann können wir den Zaun öffnen und endlich auf das Gelände, um all die Ideen, die sich in den letzten Monaten angesammelt haben und die noch dazukommen werden, endlich umzusetzen. Auf dem Gelände selber ähm, gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Aber zunächst werden wir natürlich ähm, auch Leute auf dieses, in dieses Haus einziehen, was es dort gibt. Ähm, bis zu 30 Menschen können dort leben und werden gleich von Anfang an dabei helfen, ähm, die vielfältigen Projekte zu ermöglichen. Ja, einige Projekte sollen ähm, Ateliers verwirklichen, andere wiederum einen Kiezcafé. Dann soll es Büroräume geben und ähm, offene Werkstätten. Ein ganz besonderes Projekt soll auch der Nachbarschaftsgarten werden, der sich an den bisherigen Gemeinschaftsgartenmodellen orientiert. Und wenn alles klappt, dann können wir in Kooperation mit einer Schule auch einen Schulgarten anlegen. Wir haben auch vor, nicht nur mit Schulen zusammenzuarbeiten, sondern wir wollen auch selber eine Kita auf dem Gelände bauen, also einen Kindergarten, wo dann auch natürlich, wo es natürlich ganz tolle Möglichkeiten gibt für die Kinder, auf dem Gelände Sachen kennenzulernen und zu erfahren und sich an diesen vielfältigen Projekten auch zu beteiligen. Ja, das klingt nach sehr viel Arbeit, das ist es auch. Wir arbeiten auch schon seit einigen Monaten sehr intensiv an dem Projekt, bekommen auch schon recht viel Unterstützung, können aber nach wie vor noch mehr Unterstützung gebrauchen und würden uns freuen, wenn Sie oder Ihr Lust habt mitzumachen, wenn unsere Website stärker besucht wird und einem oder Sie uns eine Mail schreiben. Natürlich, das darf man nicht vergessen, kostet das Ganze eine Menge Geld. Wir brauchen natürlich immer auch finanzielle Unterstützung. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie oder du die Möglichkeit haben, uns finanziell in irgendeiner Weise zu unterstützen. Und wenn da Informationsbedarf besteht, könnt ihr natürlich gerne auf die Webseite schauen und da gibt es genug Infos dazu. Ja, eine andere Form von Unterstützung wäre natürlich auch, wenn... Ähm, unser Projekt bekannter wird und alle Menschen, die es interessieren, könnten davon erfahren. Also verweist doch einfach auf unsere Website und, und ja, macht uns bekannt. Ja, danke. Vielen Dank. Leute, die mit dem Stern schreien, ich